No. <risa> poquito, podemos hablar de nuestro país, que creo que necesita bastante refuerzo y de instituciones europeas. Entiendo que fuera de España también es como mucho más fácil y que está todo como mucho más eh, más inclusivo el multilingüismo. Yo la verdad es que no tengo mucha idea del tema. <risa> Input an, Eintis, te hekhaer, hekhaer, to an Agas, uh, Italian, In habe eine und ein Ich habe Ich Die Union ist eine 27 e und auch mm, Multilinguismus. Das ist ein sehr Aspekt, weil es eine Union diversen Kulturen und die Ich war vorgestern, oder gestern war ich drinnen und habe die ganzen Kammern von den, ähm, von den äh, Übersetzerinnen und Übersetzern gesehen, das war schon sehr beeindruckend, also es sind wirklich fast 24 Sprachen, glaube ich, die da drinnen über, simultan übersetzt werden, Das ist ein riesiger Apparat, Das ist großartig wie viele Sprachen die sprechen und äh, ja, sonst äh, glaube ich, äh, Französisch und Englisch sind die Verkehrssprachen. Aber es, ich finde auch cool, dass quasi Menschen auch äh, arbeiten können, auch auf ihrer Muttersprache, also dass es quasi übersetzt wird und dass man nicht darauf angewiesen ist, dass alle eine Sprache sprechen müssen, sondern dass auch alle Sprachen ungefähr gleich wertgeschätzt werden. Um die also, ich weiß jetzt keine Details, aber ähm, ich würde sagen, es gibt sehr viel Multilingualismus in den europäischen Institutionen, da ja auch sehr viel übersetzt wird und ähm, und jeder und jede Parlamentarierin ähm, das Recht hat in der eigenen Sprache zu sprechen. Deswegen, ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich sehr viel Multilingualismus. Das Europäische Parlament und die Instellungen arbeiten in 24 Teilen, also in 24 offizielle Teile. Um, wat dat ook heel belangrijk is, is dat elke Europese burger ook toegang heeft tot documenten in zijn eigen taal, tot de website in zijn eigen taal. Um, er zijn heel veel vertalers en tolken die voor de, de instellingen werken. Dus meer is toch wel een belangrijk aspect uh, binnen de Europese instellingen. We are a union with 27 countries, so we should respect each country as equal so we should have all the documents translated so everyone can understand in the same level. And it's just a matter of, as I said, respect for everyone.